Sie hören einen Ausschnitt aus dem Hörbuch Das Elfenmädchen gelesen von der Autorin Ilona Diller Musik und Gestaltung morris Voller Zauber ist die geheimnisvolle Welt Verschwunden geglaubte Wesen wie Meerjungfrauen, Elfen und Muschelprinzen Lassen Sie sich verzaubern von Ilona Diller und tauchen sie ein in diese ganz eigene Welt. Das Elfenmädchen kehrt mit ihren Gedanken ins Kartencafé zurück. Sie schaut zu den anderen Tischen. Ein Pärchen hält sich verliebt an den Händen. Zwei ältere Damen mit Sonnenhüten auf den hochgesteckten Haaren in weiß und rosa essen genüsslich an ihrer Tochter. Ist der Platz an ihrem Tisch noch frei? Hört sie eine jugendliche Männerstimme fragen. Etwas verlegen schaut sie den jungen Mann an. Bitte, sagt sie und macht eine leichte Handbewegung zu dem leeren Stuhl. Danke, sagt er sehr höflich und setzt sich ihr gegenüber. Er wirkt auf das Mädchen sehr vornehm. Er schaut ihr eine Weile zu, wie sie konzentriert ihren Löffel an den Mund führt und das Eis auf der Zunge zergehen lässt. Darf ich Sie fragen, welches Eis Sie so genussvoll essen? Unterbricht der junge Mann das Schweigen. Es heißt Sommertraum, entgegnet das Mädchen etwas abweisend. Träume sind immer gut, hört sie ihn fast lachend sagen. Die Kellnerin tritt an ihren Tisch und fragt. Was darf ich Ihnen bringen, mein Herr? Einen großen Eisbecher. »Sommertraum, bitte«, antwortet er, lächelt und schaut dabei dem Mädchen in die Augen. »Sommerträume sind wie der Wind. Sie fliegen dahin, wie sie gekommen sind. »Sommerträume sind wie der Wind.« Sie fliegen dahin, wie sie gekommen sind. Sommerträume wecken tiefe Sehnsüchte wahr. Sommerträume wecken tiefe Sehnsüchte wahr.